In meinem heutigen Video möchte ich einmal bei Bifrost vorbeischauen. Bifrost ist ein Projekt, das auf Polkadot läuft und das sich auf die Fahnen geschrieben hat, gebundene Liquidität wieder zu befreien. Und eine der ersten Anwendungen, die auf Bifrost laufen, besteht darin, dass man bei Kusama und bei Polkadot Routloan-Teilnahmen wieder flüssig machen kann. Also wenn man Dots über Bifrost in Crowdloans eingelegt hat, dann hat man eine Möglichkeit, an seine Kusama oder Dot-Tokens ranzukommen, obwohl die ja zwei Jahre in dem Crowdloan gebunden sind. Und dieses Video ist auch eine Fortsetzung zu dem Video, das ihr hier seht, nämlich das Dot-Einfach-Mieten-statt-Kaufen-Video, wo es darum ging, dass wir uns ja Dot-Tokens geliehen haben, dass wir die gemietet haben bei Venus, um die dann in Crowdloans einzulegen und ich hatte ja gesagt, die Idee dahinter ist, dass wir uns da eben 40 Dots leihen und dann diese über Bifrost in einen Crowdloan einlegen und zwar bei LitEntry. Und genau das ist das, was ich heute machen möchte. Ich möchte gerne die Entnahme, die wir gemacht haben, jetzt wirklich einlegen über Bifrost bei LitEntry und einfach auf dem Wege mal schauen, wie funktioniert jetzt eigentlich genau Bifrost. Die Idee hinter dem letzten Video bestand darin, dass wir die Dot-Tokens, die wir für die Crowdloans brauchen, nicht einfach auf dem Markt kaufen, sondern dass wir uns die ausleihen. Und das Ganze kann man machen hier bei Venus. Venus.io läuft auf der Binance Smart Chain und die Dot-Tokens, die man bekommt, die kann man über Binance rüberschieben auf Polkadot. Und um sich Dot-Tokens hier leihen zu können bei Venus, muss man zunächst einmal eine Sicherheit hinterlegen und wir hatten eine Sicherheit von, 5.000 US-Dollar in Form von USDT eingelegt. Dann haben wir hier eine Kreditlinie bekommen, eingeräumt bekommen. Die Kreditlinie liegt bei 4.015 Dollar. Und für diese 4.015 Dollar maximal dürfen wir uns DOT-Tokens ausleihen. Und Wir haben da die Kreditlinie aber nicht ganz ausgeschöpft, sondern nur 40 DOT-Tokens geliehen. Es ging aber insgesamt um die 80, glaube ich. Haben wir aber nicht gemacht, sondern nur 40, um flexibel auf den Markt reagieren zu können, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir hier angefangen haben, da hat es eine Kurskorrektur auf dem Markt gegeben und es war relativ unklar, ob es noch weiter runtergeht oder ob es wieder hochgeht. Und um flexibel zu bleiben, um also mit der Kreditlinie flexibel arbeiten zu können, haben wir einfach nicht die volle Summe ausgeschöpft, sondern erstmal nur 40 Tokens ausgeliehen. So, und im Laufe der Woche hat sich dann der Markt, es hat der Markt nochmal korrigiert, sodass quasi mehr Spielraum in unserer Kreditlinie war. Denn der Wert unserer Entnahme ist ja gesunken, dadurch, dass der Dot-Token weiter gefallen ist. Dadurch war es möglich, noch weitere Dot-Tokens auszuleihen. Das habe ich jetzt in keinem Video gemacht, das habe ich einfach zwischendurch mal so gemacht. Für so kleine Aktionen lohnt sich das irgendwie nicht wirklich, hier nochmal ein Video aufzunehmen, finde ich. Und jedenfalls sind insgesamt, beträgt die Entnahme jetzt nun 80 Dot-Tokens. Die sind zurzeit 2.879 Dollar wert. Das Ganze entspricht dann ungefähr 71% Prozent der gesamten Kreditlinie, die wir haben. Und wie man hier sieht, haben wir auch tatsächlich schon 19 Dollar Zinsen eingenommen, dadurch, dass wir 5.000 Dollar hier eingelegt haben in Form von USDT. Wir müssen zwar Zinsen zahlen, aber wir bekommen ja auch Einnahmen in Form von USDT für unsere Einlage. Und dadurch, dass wir, auch Zinsen zahlen müssen für die Dot-Tokens, die wir uns leihen, haben wir also 0,0565 Dot-Tokens mehr hier an Kredit stehen, also auf dem Deckel stehen, als wir entnommen haben. Das sind also diese 0,0565 Dot-Tokens sind Zinsen, die wir gezahlt haben. Das Ganze ist ja etwas über eine Woche her. Rechnen wir es, rechnen wir es doch mal schnell aus. Also 0,0565 mal, wir haben ungefähr 35 Dollar pro Dot-Token, also haben wir ungefähr 1,90 Dollar ungefähr, sagen wir 2 Dollar an Zinsen hier, irgendwie sind hier aufgelaufen und eingenommen haben wir um die 20 Dollar Zinsen. So, und also man sieht, das Ganze ist zinspositiv. Wir verdienen hier also mit dieser Entnahme immer noch Geld. Die APY hat sich leider ein bisschen nach unten korrigiert. Also wir sind, wir hatten vorher insgesamt, glaube ich, um die 13, 14 Prozent APY und jetzt sind wir nur noch bei 8,62. Das liegt einfach daran, dass die ähm, Zinsen für den Dot-Token tatsächlich gestiegen sind, wie ich ja auch vermutet habe. Damals bei der Korrektur war der Dot-Token als äh, war der einfach nicht so beliebt, deshalb haben sich nicht viele Leute auch Dot-Tokens ausgeliehen. Kurse gehen runter, Leute sind verunsichert, Leute wollen lieber, äh, der Markt möchte lieber ähm, Stablecoins haben und ähm, volatile Assets sind jetzt nicht so besonders beliebt, wenn es um Darlehen geht. Deshalb war der Zinssatz für den Dot-Token niedriger. Jetzt ist ein bisschen äh, zutrauend in den Markt zurückgekehrt und natürlich steigen jetzt wieder die Entnahmen auch beim Dot-Token. Dadurch geht der Zinssatz wieder hoch. Zusätzlich dazu haben wir aber hier noch XVS-Tokens eingenommen, denn das hier sind äh, quasi sind die Rewards dafür, dass wir an diesem Ganzen auf der Plattform hier arbeiten. Das sind 0,12 Dot-Tokens. Schauen wir einfach mal, was die auch noch wert sind. Hier bei CoinGecko. Ich habe hier übrigens mal ein Portfolio erstellt. Das äh, dot Renting portfolio da sind die Tokens alle drin, um die es hier geht. Unter anderem der Tether, das war aber nur aus Spaß, der ist ja ungefähr 1 Dollar. Ähm, der DOT-Token, also 35 Dollar, ist jetzt sogar bei 36 Dollar ungefähr. Und der XVS, der liegt bei 22,99, also 23 Dollar. Wir haben 0,12, sagen wir also ein Zehntel. Haben wir also nochmal 2,30 Dollar 30 oder so zusätzlich eingenommen. Man sieht also, das Ganze ist zinspositiv. 20 Dollar, 23, 24, also sagen wir 23 Dollar eingenommen gegenüber ungefähr 2 Dollar Kosten. Das ist ja eigentlich schon ganz gut. So, jetzt haben wir also insgesamt 80 Dot-Tokens entnommen und die Kreditlinie hier liegt noch bei 4000 Dollar. Wir haben also noch ein bisschen Spielraum, sieht man auch hier, 71 Prozent der Kreditlinie ausgeschöpft. Wenn wir uns den Markt anschauen, den aktuellen Markt, dann bietet sich meiner Meinung nach an, da wir hier an dem Punkt sind, wo wir entweder jetzt wirklich nach oben wieder gehen oder wo das Ganze noch deutlicher korrigiert, bietet sich meiner Meinung nach an, hier einfach nochmal eine Entnahme zu machen und das Ganze hier ein bisschen mehr auszuschöpfen, dass wir also nicht mehr bei 71% Prozent sind, sondern bei ungefähr 88, 90% Prozent wäre so meine Idee. Vielleicht machen wir es einfach rund und leihen uns nochmal 20 Dot, dann sind wir ungefähr bei 100 Dot, die wir ausgeliehen haben. Nee, nicht ungefähr, sondern genau bei 100 Dot sind wir. Und hätten dann also quasi die Chance, noch mal weiter auszuleihen, wenn jetzt tatsächlich die, eine weitere Korrektur käme. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt also der Kurs vom DOT-Token weiter steigt, dann wird hier irgendwann die Liquidierung greifen, denn dann wird unsere Einlage nicht mehr ausreichen, um das Darlehen zu sichern. Und das hatte ich in meinem letzten Video ähm, erklärt. Das ist genau der Punkt, auf den ich eigentlich hier hinaus arbeiten möchte, denn möchte hier die Entnahme so weit maximieren, wie es nur eben geht. Den ganzen Dip immer weiter kaufen, kaufen, bis man, äh, bis der Markt wieder dreht. Und dann habe ich hier die Maximalzahl an Dots entnommen. Und wenn jetzt der Markt wieder drehen würde, dann wären wir ja quasi am Bottom angekommen. Und dann wäre es also jetzt auch richtig so, die Liquidierung hier so in Kauf zu nehmen. Ähm, und wie das Ganze mit der Liquidierung funktioniert und wieso, weshalb, äh, das alles in meinem letzten Video, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das wäre jetzt also zu viel. So, also jetzt als nächstes holen wir uns einfach noch mal, 20 Dot Tokens, dann hätten wir also 100 Dot Tokens insgesamt. Ich leihe also nochmal, ich zeige nochmal ganz kurz, wie das geht. Ich bin hier auf Venus.io und gehe hier in den Borrow Market, klicke hier auf den Dot und kann dann hier 20 Dot entnehmen. Also ich kann hier noch mehr entnehmen, ne? ich kann auch 25 Dots eintragen, aber dann sehe ich hier unten quasi, wie viel, wie sich das Borrow Limit verändert. Wir waren vorher bei 72 Prozent, also 71 Prozent ein paar zerquetschte. Und ähm, ich möchte das Ganze aber jetzt nicht ganz auf 93 Prozent hochtreiben, weil äh, ich nicht zu früh diesen Liquidierungszeitpunkt erreichen möchte. Denn wenn das einfach jetzt ein bisschen hochgeht, um dann wieder runterzugehen, dann wäre man ja an dem Punkt quasi schon raus. Deshalb, also ich möchte das Hochtreiben auf allerhöchstens so 88 Prozent. Dann hat man noch ein bisschen Reserve. Also 20 Dots war die Idee zu entnehmen, damit wir auf 100 sind. Also 89,3% passt schon. Finde ich total in Ordnung. Wir haben also ein kleines bisschen Reserve, noch so eine 10% Reserve nach oben. Falls der Markt jetzt also weiter steigt und dann crasht, hätten wir irgendwie gewonnen. Und wenn er jetzt richtig hoch geht, dann wird es eine Liquidierung geben, was nicht schlimm ist, aber also was in gewisser Weise sogar eingeplant ist. Also ich klicke jetzt hier auf Borrow. Bestätige die ganze Transaktion. Lass das mal laufen. Aktuell ist sehr viel los auf der Binance Smart Chain. Ich muss hier eine ganze Weile warten, bis die Transaktion durchgegangen ist. Und jetzt ist es soweit. Und wir haben also hier jetzt eine neue Borrow Balance von 3.500 Dollar. Also wir haben Dots im Wert von 3.586 Dollar ausgeliehen. Unser Kreditrahmen ist jetzt schon zu 89 Prozent ausgeschöpft. Und jetzt warten wir hier einfach mal, was passiert. Natürlich müssen die Dots jetzt erstmal von der Binance Smart Chain runter und rüber zu Polkadot, damit wir dann bei Bifrost weitermachen können. Denn Bifrost läuft nicht auf der Binance Smart Chain, sondern es läuft auf Polkadot. Und mir ist kein an, keine andere Möglichkeit bekannt, wie man Dot-Tokens von der Binance Smart Chain zu Polkadot rüber bekommt, außer jetzt über die Börse Binance.com. Ist aber von meiner Seite keine Werbung, sondern es ist einfach wirklich, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen hier recherchiert habe und keine Möglichkeit gefunden habe, keine andere Möglichkeit gefunden habe, wie man die DOT-Tokens entsprechend transferiert. Und ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich habe also jetzt hier quasi von meinem Metamask-Wallet eingezahlt bei Polkadot. Ich überlasse das einfach euch jetzt auch, das rauszufinden. Das gehört jetzt hier nicht ins Video rein, wie man quasi eine Einzahlung bei Binance macht von der Binance Smart Chain über Metamask. Und die sind also jetzt hier bei Polkadot drin. Und jetzt hebe ich die ab auf mein Polkadot Wallet. Dafür gehe ich dann hier auf Withdraw. Und suche hier erstmal den Dot aus als den Token, den ich übertragen möchte. Und dann suche ich hier als Netzwerk Dot aus. Also nicht BNB, nicht Binance Smart Chain. Die hier so ein bisschen, also congested heißt ja sowas wie verstopft. Also die ist gerade ein bisschen verstopft, die Binance Smart Chain hier. Dauert alles lange. Äh, jedenfalls hier also der Dot-Token, ihr Quatsch, die dot das Dot Netzwerk ist das richtige. Dot Polkadot hier, das wähle ich aus. Und dann trage ich hier meine Abhebeadresse ein. Und diese Adresse, die, ähm, nein, nicht über Metamask, sondern die hole ich mir über ähm, das Polkadot Wallet, das ich eingerichtet habe. Und das muss eingestellt sein auf die Polkadot Relay Chain. Das ist wichtig, dass man diese Adresse hier nimmt. Das ist die richtige. Und dann ähm, kopiere ich mir die hier in die Zwischenablage. Trage die hier ein. Und dann trage ich hier eben die 60 Dot ein, die ich hier rüber schicken möchte. Es kommen nur 59,9 Dot an, weil das Ganze eine Transaktionsgebühr kostet. Dann mache ich hier die Abhebung und dann müsste nach kurzer Zeit die Einzahlung auf meinem Polkadot Wallet ankommen. Inzwischen sind die 60 Dot auch angekommen in meinem Polkadot.js JS Wallet. 1,19 Dot sind vorher schon in dem Wallet drin gewesen. Ich halte ja immer etwas mehr als ein Dot in meinem Wallet. Es gibt ja dieses Thema mit dem Existential Deposit, bei dem es darum geht, dass man immer etwas mehr als ein Dot auf seinem Wallet haben muss. Und ähm, wer jetzt nicht weiß, was das ist und worum es da geht, dazu habe ich auch ein Video gemacht und das werde ich jetzt hier irgendwie oben in der Ecke zeigen. Ähm, da könnt ihr dann nachschauen, wieso, weshalb das so ist und was passieren kann, wenn man das nicht macht. 60 Dot in unserem Wallet und jetzt gehen wir zu Bifrost und schauen uns mal an, was wir damit machen können. Die App von BeFrost findet ihr unter BeFrost.app, Link unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Und hier sieht man direkt, es geht hier irgendwie um Crowdloans. Hier steht zum Beispiel V-Crowdloan. Die ganze Sache ist wahrscheinlich nicht so besonders gut zu erkennen. Es ist hier irgendwie grau auf weiß und ich weiß nicht, ob das hier in YouTube so gut rüberkommt. Ich versuche hier gleich so ein paar Sachen zu vergrößern und so. Also V-Crowdloan und es ist online. Also dieses Crowdloan-Modul, mit dem wir arbeiten, Möchten, ist schon online. Hier können wir schon arbeiten und hier in der Leiste, in der Menüleiste auf der linken Seite gibt es auch den Punkt V Crowdloan. Hier gibt es zwei verschiedene Crowdloans, einmal Kusama und einmal Dot. Aktuell sind wir in der Auktion Nummer 3, die geht nur noch zwei Tage. Und ähm, hier können wir also jetzt quasi auch an diesen Crowdloans teilnehmen über Bifrost. Wir investieren hier also nicht selber, sondern wenn wir hier investieren, dann läuft das Ganze über Bifrost. Bedeutet auch, dass wahrscheinlich unsere Investition im Polkadot.js Wallet nicht angezeigt wird, wenn wir das gemacht haben. Denn die Investition läuft ja erstmal quasi durch das Wallet von Bifrost. Und dann wird also die, unsere Investition als ein Teil von dem Ganzen, das Bifrost dann als Ganzes reinschiebt, denke ich mal, da auftauchen. Das Wiki von Bifrost bringt hier ein bisschen Licht ins Dunkel. Und zwar findet ihr das unter wiki.bifrost.finance. Ich habe auch unten den Link reingeschrieben in die Videobeschreibung. Und das, die Infos findet ihr unter dem SALP, dem Slot Auction Liquid Protocol. Hier könnt ihr das alles nachlesen. Und hier gibt es auch zwei Grafiken, die das so ein bisschen erklären. Die eine Grafik soll zeigen, wie jetzt normalerweise eine Parachain Auction stattfindet. Also man ähm, gibt quasi seine Dots in diese Parachain Auction, äh, Auction rein, beziehungsweise in den Crowdloan rein. Äh, dann läuft die Auktion und wenn das Projekt nicht gewinnt, dann äh, bekommt man seinen DOT zurück und wenn das Projekt dann doch gewinnen sollte, dann bekommt man erstmal die Rewards zurück, dann läuft die Parachain für die Dauer, wie lange diese Parachain eben läuft und wenn das Ganze abgelaufen ist, dann zum Beispiel in diesem Fall wäre es ja zwei Jahre, ähm, dann bekommt man seine DOT zurück. Also soweit bekannt und soweit auch, glaube ich, einigermaßen klar. Und das Ganze, wie das hier bei Bifrost abläuft, das sieht folgendermaßen aus. Diese ganze Geschichte hier ist ein bisschen komplizierter als der normale Ablauf und vor allem hat man hier eine neue Partei, das ist Bifrost. Und das soll wohl so ungefähr zeigen, dass man also quasi seine Einlage macht, die geht aber erst an Bifrost und Bifrost investiert dann in diese Crowdloan-Kampagne Crowdlo und dafür bekommt man etwas zurück. Das nennt sich VS-Dot und VS-Bond. Und wenn jetzt die Auktion schiefgegangen ist, also wenn die, äh, wenn der äh, Crowdloan, Quatsch, wenn das Projekt die äh, Auktion nicht gewonnen hat, dann bekommt man eben sofort die eingelegten dort zurück und zwar von Bifrost. Logisch, weil man hat sie auch zu Bifrost hingeschickt und dann, äh, wenn das Ganze gut geht, wenn also das Projekt ein Parachain-Slot gewonnen hat, dann bekommt man quasi ähm, die Rewards von dem Projekt. Das sieht man hier an dem grünen Pfeil. Und außerdem kann man mit den VS-Dot und den VS-Bond A im Bifrost-Ökosystem irgendetwas anfangen. Und nach dem Ablauf dieser zwei Jahre kann man quasi, wenn man seine VS-Bonds hat und die VS-Dots noch beide hat, dann kann man quasi seine Dots erst zurückholen. Und in der Zwischenzeit kann man eben mit diesen Assets, die man bekommen hat, irgendwie bei Bifrost und in dem Ökosystem arbeiten. Und weil das Ganze hier dem Schaubild meiner Meinung nach ein bisschen sehr genau, aber eben auch etwas kompliziert ist, habe ich das nochmal in einfach aufgeschrieben. Wenn ich bei Lit Entry am Crowdloan teilnehmen möchte und das Ganze über BFrost abwickeln möchte, dann zahle ich meine 40 DOT zunächst einmal an BFrost und BFrost macht dann die Einlage für mich in dem Crowdloan. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Unterschied zu der normalen Vorgehensweise, weil meine Einlage jetzt nicht von mir selber kommt, sondern sie kommt von Bifrost. Und wahrscheinlich wird sie auch im Polkadot.js Wallet nicht angezeigt werden, denn wenn überhaupt, dann macht ja Bifrost die Einlage und nicht ich. Und deshalb wird das bei denen im Wallet angezeigt werden, wenn die dann bei Polkadot.js nachschauen. Aber in meinem Wallet bei Polkadot.js werde ich wahrscheinlich meine Einlage nicht sehen. Dafür bekomme ich aber von Bifrost zwei Tokens, Nämlich 40 VS DOT und 40 VS Bond Tokens. Und diese Tokens die kommen in mein Wallet. Wieso jetzt zwei verschiedene Tokens? Und ich glaube das klärt sich auf, wenn man sich überlegt dass man jetzt an einem anderen Crowdloan noch gleichzeitig teilnehmen möchte und wieder 40 DOTs dort einzahlt. Nehmen wir mal an, es ist der Crowdloan von Asta. Dann würde ich 40 VS-DOT-Tokens bekommen, wie vorher auch, aber auch 40 VS-Bond-Tokens. Nur, dass diese VS-Bond-Tokens gebunden sind an das Projekt ASTAR, während die anderen 40 VS-Bond-Tokens an das Projekt Lit-Entry gebunden sind. Das heißt, es landen in meinem Wallet insgesamt 40 VS-Bond-Tokens für die Teilnahme am Crowdloan-Projekt von lit -Entry. 40 VS-Bond-Tokens für die Teilnahme am crowdloan projekt von Asta. Und die zwei sind unterschiedlich, die sind nicht austauschbar untereinander. Und ich bekomme 80 VS-Dot-Tokens insgesamt, weil ich ja zweimal 40 Dot-Tokens bekomme. Und der Sinn dahinter, und das ist meiner Meinung nach ziemlich ausgefuchst, der Sinn dahinter besteht darin, dass man quasi die Liquidität die man in Form von Dot-Token zur Verfügung gestellt hat, trennt als Asset trennt von der Teilnahme am Crowdloan, das ein eigenes Asset darstellt. Insofern, dass man vielleicht eventuell die Rewards separat haben möchte von den Dots, die man eingelegt hat. Das heißt, ich habe jetzt Gutscheine für die Rewards, die ich bekomme und ich habe Gutscheine für die Dots, die ich eingezahlt habe. Also ich habe Gutscheine für meine Crowdloan-Teilnahme bei Lit-Entry, ich habe Gutscheine für meine Crowdloan-Teilnahme bei Asta und ich habe Gutscheine für die Dots, die ich eingelegt habe. Dadurch hat man die Liquidität von den Rewards getrennt und kann die auch als getrennte Assets verwerten. Und das heißt, ich bekomme natürlich, wenn die Projekte die Parachain-Auctions gewinnen, auch meine Rewards, also in Form von Lit Tokens, natürlich auch in Form von Asta Tokens, habe ich aber jetzt hier nicht eingezeichnet, weil das Ganze ein bisschen zu unübersichtlich wird. Also ich bekomme in beiden Fällen die Rewards und es ist ein bisschen die Frage, das weiß ich noch nicht, wie diese Rewards sich abbilden in der Utility des jeweiligen Tokens. Das, wird, das geht aus, diesen, aus der Dokumentation und aus dem Wiki nicht hervor. Aber es wird irgendeinen Einfluss darauf haben. Jedenfalls, man bekommt also in beiden Fall die Rewards. Man muss aber, soweit ich es verstanden habe, seine VS-Bond-Tokens nicht abgeben, um die Rewards zu bekommen. Denn die braucht man später noch. Und jetzt läuft also diese, die laufen beide Projekte, LitEntry und Asta, zwei Jahre lang auf, als Parachain auf Polkadot und dann ist irgendwann also quasi deren. Zeit zu Ende, dieser Crowdloan ist zu Ende, die zwei Jahre und in diesen zwei Jahren kann ich sowohl mit den VS DOT als auch mit den VS Bond Tokens irgendetwas machen. Ich kann die zum Beispiel swappen oder ich kann die auch gegen äh, irgendwas anderes, also ich kann irgendwas anderes damit machen, wie zum Beispiel, dass ich die Einlege dafür APY kriege, was auch immer in Liquiditätspools staken, es gibt alle möglichen Varianten. Ne? die man mit diesen Tokens eventuell machen kann. Eben auch sofort tauschen, zum Beispiel auch in DOT, sodass ich dann wieder flüssig bin. Das Ganze ist meiner Meinung nach bei Bifrost noch überhaupt gar nicht richtig definiert. Und das ist gut so, weil das nämlich sich erst in den nächsten Monaten zeigen wird, was man eigentlich alles mit diesen Sachen machen kann und was eventuell gewünscht ist, was man damit machen kann. Dadurch, dass man aber jedenfalls die Liquidität, die man eingelegt hat, trennt von den Rewards, die man bekommt und von der Teilnahme zu, an dem Crowdloan hat man die Möglichkeit, da sehr flexibel mit umzugehen und entsprechend ähm, Teile davon zu liquidieren, zu beleihen oder sonst irgendwas. Und wenn diese zwei Jahre vorbei sind, dann braucht man auf jeden Fall sowohl seine VS-Dot-Tokens als auch die VS-Bond-Tokens, die man bekommen hat, um an die 40 Dot-Tokens zu kommen, die man eingelegt hat. Also wenn man die zurückhaben möchte. Nach zwei Jahren braucht man auf jeden Fall beide Tokens. Nur, was man in der Zwischenzeit mit diesen Tokens macht, das ist einem komplett selbst überlassen. Man kann darauf rumsitzen. Man könnte sie ja wenigstens staken in, irgendwie in der Form, äh, falls das geht und so weiter. Aber das ist die Idee hinter Bifrost. Und äh, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert, wie sich das auswirken wird. Und jetzt machen wir die Einlage in das entsprechende Crowdloan-Modul und äh, schauen uns mal an, was dann passiert. Hier in der Bifrost-App kann ich jetzt also meine Einzahlung machen in den Crowdloan. Und ich werde jetzt vom ursprünglichen Plan ein bisschen abweichen, weil ich habe ja schon den Lit Entry investiert hier, 40 Dot. Und packen wir das Ganze doch mal in Asta rein, dann entspricht das auch mehr dem Beispiel, den ich, das ich eben gemacht habe. Und dann schauen wir mal, ob das so stimmt, was wir hier eben erzählt haben. Also ich habe hier Asta und dann kann ich hier auf Contribute klicken. Dann bin ich hier in der Oberfläche und dann gehe ich hier hin. Ich sehe hier meine Balance 61 Dot, 61,19 Dot habe ich in meinem Wallet und ich nehme jetzt mal 40 Dot davon. Habe keine Raffle-Address, mit sowas arbeite ich ja hier nicht. Dann sehe ich hier meine möglichen Rewards, nämlich 1540 Asta Plus steht dahinter, weil wahrscheinlich irgendwie Bonus-Rewards möglich sind, wenn ich hier irgendwie einen Rev-Code oder so mache. Und ich kriege auch noch 1,6 BNC, also Bifrost-Tokens. Das ist ja ganz schön. Außerdem bekomme ich 40 VS Dot und 40 VS Bond. Das ist das, was ich bekomme, wenn ich das mache und das schicke ich jetzt mal ab. Hier wird das Ganze nochmal ein bisschen näher erläutert und aufgebrochen. Ich klicke auf Confirm und es ist bei diesen Sachen immer wichtig, dass man, wenn man hier eine Einzahlung macht, nicht alles reinschickt, sondern man muss immer mindestens ein Dot in seinem Wallet behalten, damit die restliche Balance von dem wallet nicht gelöscht wird damit man also nicht das 0,8 Dot oder so die man noch übrig hat dann auf einmal verliert ähm, ja also dann mache ich jetzt mal die einzahlung schickt das ganze ab jetzt läuft die transaktion hier und da ist ja auch schon durch und dann schaue ich mir doch mal an, was hier passiert ist unter My Contribution. Und die ganze Aktion hat sich hier jetzt noch nicht abgebildet. Ich denke mal, das braucht eine ganze Weile. Ich warte jetzt mal, bis das hier auftaucht. Ich werde ab und zu mal die Seite neu laden und dann melde ich mich wieder, wenn sich das hier abbildet. Das waren jetzt ungefähr fünf Minuten, die das gedauert hat. Und dann hat sich die Anzeige hier aktualisiert. Ich hatte aber zuerst mal hier nur die Auktionen, an der ich teilgenommen habe, die Asta drin. VS. -Dot, die Zahl hielt sich hier hartnäckig auf 40. Die Anzahl der Bonds blieb auf 1, sodass ich schon gedacht habe, ich habe eben die ganze Zeit nur Quatsch erzählt, aber alles in Ordnung. Es ist, äh, hat wirklich geklappt. Es dauert einfach nur eine ganze Weile, bis das hier umgesetzt ist. Und wir haben also, wie jetzt eben schon äh, erklärt, wir haben insgesamt 80 VS dot. Wir haben aber zwei verschiedene Vs-Bond-Tokens und diese sehe ich jetzt hier als so eine Art Gutschein, nämlich Vs-Bond für Aster hier in blau auf der linken Seite und Vs-Bond für Lit-Entry in grün. Jeweils 40 Stück davon. Und damit kann ich jetzt theoretisch irgendwann weiterarbeiten. Aber das Ganze geht natürlich erst los, wenn die äh, Crowdloans durch sind, wenn die parchain Auktions durch sind. Weil vorher wäre das Ganze ja ein komplettes Durcheinander, wenn man jetzt vorher schon mit seiner Einlage arbeiten könnte. Und dann gewinnt irgendwie das Projekt nicht. Dann muss man das alles wieder rückgängig machen und nach, aussortieren. Das hat man, glaube ich, ähm, sich hier gespart, indem man einfach äh, das jetzt hier sperrt, bis die Auktionen durch sind. Und wenn die Auktionen durch sind, dann mache ich sicherlich nochmal ein Update-Video und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Die Idee war ja eigentlich, dass wir auf diesem Wege hier in irgendeiner Form an unsere Dots zurückkommen, die wir hier eingelegt haben. Die sind ja jetzt erstmal weg, bis die Auktionen zu Ende sind. Aber wir haben ja hier verschiedene Möglichkeiten, einmal VS-Bond-Tokens und wir haben VS-Dot-Tokens. Irgendwie können wir die zurückholen, die Dots, die wir uns geliehen haben und dann unser Darlehen zurückzahlen. Das ist die Idee und sobald das Ganze hier weitergeht, melde ich mich wieder mit einem neuen Update-Video. Schauen wir uns das nochmal an. Bis dahin. Tschüss.